Ja, ich und, oh, und ich bin mit dem Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil 5. Habe ich die Aufnahme jetzt gestartet? Ja, ne? Ich hoffe, ja, okay. ja, ich, ich hoffe mal, ja, dass du die Aufnahme ja. statt hast. Wenn wird es nicht getan hätte, ist das, das wäre ganz, ganz schön dumm gewesen. Äh, ja, wir haben herausgefunden, <lacht> und wo Jill ist. Sie war irgendwie in so einer Art Kapsel, aber da war sie nicht drin. Und haben haben wir noch eine Nachricht bekommen. Ja. Komm, und jetzt müssen wir Jill finden. Und alle töten. Ja. Oder wieder, so? Die als äh, ich weiß, nicht <lacht> was about. Ich ich Ahnung, über dieses Spiel. Ja. <lacht> ich bin mir about sicher, that. es kommt mit ein Level, chill, aber... Nicht. Right. <lacht> wir sind ich <lacht> äh, Ja, ich habe auch... Ich habe nichts zum Heilen. Du hast noch ein grünes kraut ne? Ja ich habe sogar zwei gründe heute aber ich habe nur eins mitgenommen naja. in der hoffnung etwa vielleicht ein rot bin Oh, ich weiß nicht, welche level das ist M das meinst das wird das wird lustig das oh, wird ja. lustig das wird schön dat versuchs mit dem sicher irgendwo hier gibt es ein Emblem. aber ich weiß nicht wo also, hier alles gleich aussieht naja ja. wie man ja weiß jill war ja damals brünett und allein weil weil sie hier als versuchskaninchen gedient hat haben sich ihre haare, haare gefärbt ja. hm. das, you know. das, weiß, das wissen die meisten leute echt gar nicht oder die kommen irgendwie nicht so oder setzen irgendwie so die Puzzleteile so zusammen naja nur damit es will wisst, jills haare waren waren in resident evil 1 halt brünett ja. und hier ist sie halt blond ja und deswegen sind einige Leute mal verwirrt gewesen. So, warum ist denn die auf einmal hm. blond? Was ja! So einen Grund. Ja, weil sogar sie hier ich... als Versuchskaninchen gefangen gehalten wurde. Ja, sogar ich wusste, da also, wo ich kein anderes der Liebe gespielt habe. Ich wusste es ja auch. Ja. Ist denn rotes Kraut? Sorry. Aber Gold. Gold. Gold Gold Gold Gold Aber das macht uns auch nicht besser. Das macht es auch nicht besser. Oh, ich weiß. Was hier genau kommt. Oh, oh, das die kommen auch noch. Das sind eigentliche Soldaten, ne? Naja. Mit AKs. Ne? Boah, vielleicht waren die uns gut gesund, ne? Ja, bestimmt. Weil wir sind auch und wir haben auch Waffen. Was mhm. wir? Ich nicht. Jetzt nehme ich den. Oh, da kommt noch mehr. Das ist noch ein grünes Kraut. Ich habe ihn so lange in den Schritt geschossen, bis er gestorben ist. Oh Gott. Au! Ich hab ein vergammeltes Ei gefunden! Oh, sehr gut. Da das mir war ich mir. Das, ja. das mir war ich mir auf. Ja, die sind super selten. Und ich habe noch ein weißes und ein braunes Ei. Mhm. Da, da kann ich dir ergeben. Ja, dann krieg ich mir wahrscheinlich ein Achievement. Da gibt es irgendwie ein Achievement, dass man jemanden mit einem vergammeltes Ei irgendwie töten muss oder so. Aber Ja. nicht, wie man das machen Fuck, der trägt einen Eisenhelm. Warum trägst du einen Eisenhelm? Boah, ja. ja. ja. die kommen ja. Direkt, direkt. <lacht> Hast du Nein. Mach mich nicht für alles verantwortlich. denke mir jetzt oh, und Ja, rotspraut endlich. Warte. Gib mir mal das rote Kraut. Oh, ich hatte gar keinen gell? Mg, ah das Mg munition Mg Emulsion, er von nach Vorne auch, oh. ja. da, ich hab so eine coole sichere Weste, wäre jetzt ich echt jetzt nicht schlecht, ne? Ja, noch ein rotes, noch ein rotes Kraut? Noch ein rotes Kraut? Ja. Irgendwo habe ich gerade jemanden gehört. Da, komm mal herunter ja runter. Durch duellieren, ich habe auch einen Elektroschocker. Kommt er ja nicht runter. Trash. Trash. Trash. Trash. Trash. Ich habe die Maschinengewehrmunition eingesammelt und ich habe nichts dafür getan. Warte, ich gebe dir mal das rote Kraut. Come on! Come Hör auf okay. mich zu essen! Also. Hör auf! Du, ey, ich komme hier nicht weg! Ich, ich komme hier nicht weg! Bist du bitte loslassen? Nee, Aber also. oh, kennst, kennst du das, wenn irgendwie Typen versuchen irgendwie so. Mädchen anzubaggern und tun so die Hände so an die Schulter äh, an die Wand lehnen so. Mhm. so. Hey Baby. Ja. <lacht> Na? Das eine, das ich ist komm hier nicht raus. <lacht> <lacht> okay. okay. Der ist, ich, ich wollte ehrlich gesagt auf die linke Seite. <lacht> ja, ich weiß, dass du auf die linke Seite wolltest. <lacht> ich <da> nicht raus. <lacht> Hilfe. Oh, warte Moment. Hier. Fuck! Na! Komm her. Warte mal. Kommt Komm her. Echt schlechtes Timing. Bleiben Sie bitte weg. So, wo So, jetzt reicht's. Da ja, wollte ich gerade sagen. Habe ich... nicht schlecht. Ob oh das der ist, ey. Ne? Die Einzigen, die ja Pistolen haben dürfen. Warum mhm. rollst ja oh, du denn da? Läuft, da läuft irgendwie jemand durch die Gegend. Boah! Oh, oh! Ich hab mich schon gewundert ey, als da irgendjemand am Laufen war, so, ey. Ich wollte, ich wollte ihn überraschen. Oh, da ist ein Kraut. Oh, ich hab ein rotes Kraut, also. du ja, ne. hast ah, das, das rote Kraut, gib mir das rote Kraut. Oh. Ah, nein, scheiße, jetzt, ich hab' mich verklickt. <lacht> <lacht> scheiße, <lacht> hier doch mal. Das war ich nicht! Das war der Wind! Ja, ich noch was machen. Oh, Magna-Munition. Brauch ich nicht. Brauch oh, ich? Wo? Wo ist es? Wo, wo, wo, wo, wo? Ja, hab ich eingesammelt. Hast du ja. eingesammelt? Ja. <lacht> Lade nach! Ah, meine Nase juckt. Kennst du das? Wenn, wenn plötzlich die Nase anfängt zu jucken. Naja, oh man kann... Dann muss man kratzen. Ich wollte den einen Typen überraschen. Aber ja. habe hab halt nicht gesehen, dass da hinten noch mehr waren. Aber ich habe gerade noch ein Achievement bekommen. Ding-dong. Jetzt Fahrschulmusik e einführen didn't has been murdered. to take The almost ready. You know that voice. It's Excella. Not being hammered, I'm looking Einstein? What? Guess was da hallt in der apokalypse shit wesker i thought he was dead ja, wir evangel noch lebt ne mhm, dann no. dürfte wesker ja auch noch leben da beine runtergefallen gesatte ja zusammen kaum noch Pistolen-Munition, ist das zum Heulen. Wiedergeben. Ja, ah, mit den. Oh, thanks. Warte. Ich gebe dir. Oh, lecker. Und den einen Sch Schuss. Mm. Uh. Ich hätte irgendwie gedacht, dass man sich eigentlich an die vorbeischleichen soll. Irgendwie schon, aber... Wir sind doch keine, keine Stealth-Männer. Nee. ich denke, irgendwie, irgendwie okay. und so. Ja. Ah, schon oh. <lacht> ähm. Noch eins. Mit dem Magnum gehen die halt echt schnell down. Nur so oh. einfach. Ja. Ich meine, es waren vier Licker gewesen. In Resident Evil 2 war, waren die sehr viel schlimmer. Ja. Ich glaube schon, das gesehen mal. Hast du schon das Remake gespielt? Ich meine, ich hab's ja auch, auch nee. auf Steam. 5 und 6 sind die einzigen. Okay. mehr oder weniger gleich Spiel, würde ich sagen. Ja. Aber du solltest mal den zweiten Teil spielen. Gesagt, immer den Teil. Ja. Aber auch der dritte Teil ist auch super. So. Oh, komm, jetzt, jetzt wird es langsam lustig, Freunde. Ich hab keinen. Oh, okay, so. äh, oh, ich geh mal ein bisschen zurück. Ja, wir nicht gehen gut. mal ein bisschen zurück. Du meinst, es ist mal einfach, gewesen, ein bisschen besser. Uh. Ah. Okay. Oh, ich dachte Deine Der eine geht einfach an hier vorbei. Der ist dir vorbei. Wir sind über dir. Wir sind hinter dir. zwei sind hinter dir. Machen. ja, ja. Hm. warte mal jetzt jetzt können wir damit das mal eben austesten manchmal hm. ich so, ja. mal ich das mal eben weg mal. Dir. ich habe ich habe äh, hab alles und bekommen bis jetzt noch nicht wahrscheinlich muss erst die muss erst die Mission noch starten oh, so. okay Hm. Ich habe keine Schätze, nein. Na, mal. Äh, ja, doch mal. Hohe Muni weg. Vielleicht oder Gewehrmunition. Das bekommen. Nein. Was Es war Okay, okay. Das sind die Beide 1. Oh! Los! Oh! oh. oh. Und das. Okay. Noch ein Maschinengewehrmunition, die ich nicht mitnehmen kann, wenn so, äh, man gefallen nach vorne und rennen dann wieder den ganzen Weg zurück. Und sobald die spawnen, meine ich, was die irgendwie nicht tun, dann, dann glaube Du musst da auch noch kommen. Ja, Wir sind intelligent. oder auch nicht Hä? oder war es hier ich glaube war es hier ne? ja, ich ja. sagen ich sagen wir haben ja zwei werden gerade besiegt und hm. die gespawnt sind Schritt haben die haben die viecher überhaupt einen Schritt jetzt nicht mehr ich es mal auch, auch wenn die ganze Zeit hier Wandsprünge zu machen like a Mario ja. und auch so eine Drama Queen zu sein waren ja, die mal und rennen weg direkt und ich baue die schon mal ein bisschen ab <lacht> so oh, komm So, ist auch viel schlimmer gerade ja ist auch gerade cool er sind ganz schön viele Licker haben sie das so, das so fucking viele Licker hat mir irgendwie kein Achievement gebracht. Ja, dann lager die mal alle ein oder so vielleicht. Ja, ja wollte ich gerade tun. Äh, entfernen, entfernen, entfernen. Hi! Vergabelt! Nun weiß ich nicht, wie man abkommt? Hm. Kannst du nachher auf Steam nochmal nachschauen. Ja. Und so, sobald, wir, sobald wir hier fertig sind. Beziehungsweise, wenn wir die Aufnahme für heute beenden, aber machen wir weiter. So, jetzt, jetzt wird es geschafft. Lade nach, ich zück schon mal die Magnum. Out, out. Oh, Kraut, Kraut. Warte, dann gebe ich dir mein Kraut dazu. Kannst du direkt kombinieren. Ach so, ich dachte, war das ein Ding? Obwohl. Nee, ich, ich hatte den grünes. Da kannst du ko ja auch kombinieren. Ja. Okay. Oh, die sind, die sind, ja? was macht die denn schon hier? Ihr seid zu früh! Oh, Löw, ne Oh. Maschinen Nein. Ja. Das sind solche Drama-Queens. Das ist schlimm, nicht wahr? Ja, warte. What? Warte. Ja. Thanks, Partner. Komm schon. ich falsch? Ach, So, nächste. Und jetzt, jetzt es geschafft. Nicht. Mhm. Ja, noch er schnell. Ja, ist untergefallen. Ja. Jetzt mach fertig. Perfekt. Okay. Ausgezeichnet. Mach, mal an, bitte. Genau so, genau so. Eine Granate da rein. aber oh, sehr gut. Oh! Bin aber ich eine Sorge. Ich will ein weiter weggehen. Und da! Jetzt machen wir das. Nein, der ist weggefunden. Nein. Laden erstmal alles nachladen, ja. schon viel besser. Geil. Ja. Ey, ich habe ich habe fünf Plätze frei das ist ja gut. ausgezeichnet. wird schon ein bisschen stressiger. Ich merk schon. Okay. Und da schon ein paar Leute. Die haben alle Helme auf. Der Teil Gott, oh. -oh. oh da sind die was? Das Truck ist gut. Das ist so cool. Aber wo ich gerade ey. es ist eigentlich, eigentlich so so, dass sie nicht zurückschießen können. Das steht eigentlich gegen die Regeln. Wir sind die, die schießen. Ja. Bitte. So, warte. Und da oh. äh. <lacht> hast du das gesehen? Nee. Er ist voll runtergefallen. Yep. Auf ich, äh. ich kann nicht sehen. Oh, oh, ist Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Ich bin ja noch weit. Hey, nicht. Also irgendjemand ja, da den noch dir nur Blendkram nach. Explosion fast neben den. Abgeschossen jetzt einfach weggeflogen. <lacht> ha nice und da du ja so gerne best of hat habe ich schon hm. einige Clips hier breit ja super. super ich weiß nicht ob jetzt wieder so stark irgendwie weil ich bearbeiten werde aber so highlights habe ich jedenfalls und so zwei beiseite gelegt Uh, wahrscheinlich einige High Highlight Highlights, wo, wo ich bestimmt ganz dumm sterbe. Hm? In den ersten Part, ja. In den ersten. Oh. Part. Etwa in dem ersten, wo wir so häufig gestorben sind. Ja, aber da sind wir beide. Relativ oft gestorben. Ja, hier, bitte schön. Ah, oh oh Gott! Oh, ich sehe nichts oh, aus. Das hell. Ah, helles Licht. Das tut in den Augen weh. Wo ist er? Da. Ja. Lass mich besser kaputt machen. Lass mich meinen Spaß haben! Ich hey, jetzt ab! Jetzt müssen wir auf dieses Förderband drauf. Ah ja, genau. Yep. Hier. Du erstmal. Oh. Okay, ich wollte schon sagen, ist ich vorbei. Aber ich glaube, da kommen vielleicht noch Leute oder so. Die wollen oder so. Oder? ich ja. Muss ich überhaupt hin? Weiß nicht, wo ich hin muss. Los, auch da hin. Hier. Yeah. Ja. Oh, hallo! Grund, ich nicht. Hm? Ja, ist noch ein bisschen muss ja. ja. also die Tür ja aufmachen. Ja! Oh, rot, oh, oh, grünes Oh, ich hab keinen Platz. Jetzt ich glaube, ich war das Kraut. Ähm, warte, ich kann dir das grüne Kraut geben. Du hast nämlich kein grünes Kraut. Ja, ah. Der hat abgelebt. Warte mal. Moment mal, erstmal. Na! Ach, das hat sie mir schon gegeben. Oh. Oh, so. okay, möchte ich da stehen, während das Ding drunter ist? Aber darum sind ja noch welche. Dinger. Aufschießen? Einfach einer. Jetzt nicht mehr. Nein. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ah, den deine Beine sind auch gepanzert. Wir sind ja erwischt. <lacht> Ich habe ihn, glaube ich, irgendwie auf die Kniescheibe geschossen. Warum sind die auch heute alle gepanzert? Ich bin gleich da, nur kurz Geduld. kommen näher und näher bewegt sich noch nicht, meine Die steht auch mal auf dem Fließband ey ja wollte ich doch gerade sagen die stehen doch auch hier auf dem Förderband drauf ich hab keine Pistolen, und so mehr nein oh oh warte, warte! ich sterbe nein ah. warte rollst du mir rüber zu mir rüber. Eventuell. Ich also, oh, ich bin tot. Oh, Na warte, ich habe noch ein grünes Kraut. Ich kann Schätze verkaufen. Ja, ich habe Schätze verkauft. So, so, jetzt reicht's. Hm, ja, fünf Löwenherzen, ne? 2.500, hm. ne? Ja, 12.500. Asche ich Nein. Nein, ich habe kein Geld. mehr. Auch mal, mal eine Ding kaufen. sichere Weste. Ich habe, ich habe das Geld dafür benutzt, meine meine Magnum zu verbessern. Ich glaube, ich kann, ich kann ein paar Granaten Gran verkaufen. Bring ja nur, bring ja nur tausend, wenn ich die alle verkaufe. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum starten wir überhaupt jetzt? Oh yeah. ja. Ach, das ist das wieder das grüne Kraut. Habe eine Granate abgeschossen. Ich, ich grünen Basilikum eingesammelt. <lacht> Das ist Was so, haben wir in Hm, Ich weiß nicht. Ha, der ist tot! Bist das, das ganze Voll-Voll. Kennst du Voll-Voll? schon erledigt, gut. so soll es gehen. So einfach ganz gehen. Ja, alles, was ich machen muss, ist einfach nur wie ein Feigen ganz hinten stehen. Ja, und noch mal. Äh. Äh. Ja, warte, ich habe gib mir das rote kraut ich habe nämlich noch ich habe gib mir mal den roten basilikum ich habe nämlich noch grün basilikum und ich habe auch noch ein rotes. ja ich, ich ja du hast warte mal erstmal so so hat diese ganze Massenposition erst erstmal ein ende Ich rufe bei, beim Dienst, äh, bei der Dienstaufsichtsbehörde an. Ich glaube, irgendwo gibt es eine neue Waffe. Oh, eine neue Waffe. Laufen. Warte. Warte. Emblem, du. Emblem? Im Schrotcontainer, ja. Warte, Im Schrotcontainer. Warte mal. Das gut mal machen. Das ich nicht. Mehr. Ah. Was ist das denn? Ach, das ist einfach nur ein Knopf. So. Hier sehe ich schon Bleib mal Kopf. So. Oh, Ach, das, Warte. Ah, das kriegt das kein Platz. Ja, danke Hier Text. Was drin? Oh. Hm, Einrichtungsjahr. Das brauchst denn, denn. After my, my. Ende. dabei oh. Ende. <lacht> war da drinne? Äh, Ein Maschinengewehr. Also, äh, ja. Eine SIG. E 556. Kein Saft. Kein Saft? Ein orangen Saft. Oh. Welche, welche Saft so sollte magst du am liebsten? multivitamin Ist auch, ist ganz cool. Ich mag auch Orangensaft, Apfelsaft, Kirschsaft. Ja. Ja. Kirschsaft auch gerne. Es gibt ja, es gibt ja so, so einen richtig guten Saft, da ist Apfel und Kirsch mit drin. Oh, das ist super. Ja. So von Capri, dann ist das glaube ich nicht. Ne? Äh, nee, äh, ist äh, so eine eigene saftkälterei tatsächlich. Die machen das selber möchte nachher mal sagen. Hm, das Ding bewegt sich. Hä? Welches Ding <lacht> bewegt sich? Ja, hier über uns, das Ding. <lacht> oh, ich merke man sieht doch die Weste, die ich anhabe. Kann eine kugelsichere Weste. Oh, ja die super, ne? Hm. What could they be I'd say a war, nicht das Funkgerät. Schrei doch einfach. <lacht> <lacht> was da drauf steht boros Da haben wir damit. Vor. Ja. <lacht> Die rote Beute, ey. So viel die ich nicht aufsammeln kann Gib mir sie ich, ich will, will welche haben ich habe nämlich nicht so viel okay, mal. das sind ja auch noch kisten schrotgewehr danke was nicht wie viel Money ding was meins kann 16 schuss fassen also okay hm. Ah, toll, es ist das ja glaube ich nicht so dass die teile dass diese nester äh, jetzt äh, ausgeschlüpft sind dieser nee, ne? ah, <lacht> bewegt sich danach alles gut nee. und die bewegen sich jetzt auch ja. Bin schon ich oh, verletzt hm. irgendwie reflektiert umgedeckt eine menge aus wollte ich wollte gerade sagen, der hätte echt eine menge aus doch das will, warum hält der so viel aus? der stein der mart nicht der stein der weisen ich habe so so viel Munition. an dieses eine ich war da verloren weißt das du, was ich jetzt mache <lacht> hebel umlegen Oh, oder? Da lag jemand drauf. Hast du gesehen? Ja. Wir legen eine Menge Leute. Wir legen mal lang, glaube ich. Oh, Kette. Ah, eine Gold Gold -Kette. Oh, eine Goldkette. Oh, ah. Das kann er es wagen. Da, da, da, da. Guck mal, ob die Schätze. Oh, ah, oh Goldkette. ja. wollte ich gerade sagen. Goldkette, hey. Oh, mal, zum Klauen haben. Mhm. Kette. Ha, äh. ha. So hin. Hin. hier Goldkette. Hm. Bruh. Mm. Ist, haben haben wir glaube ich genügend Menschen umgebracht. Ja. Einige von denen waren schon tot. Ja. die neuen Speier Genau. Wird schön knusprig werden. Aber warte, Moment. Jetzt kann ich sie mitnehmen, aber ich habe keinen Granatwerfer dabei. Hm. Hm. Come on. Come on. Roger. Also, ich muss Come nach rechts. On. Ich darf nie nach links. Hm. Ich gehe immer nach rechts. Ja, und ich immer nach links. Ah, das kommt ja auch noch. Hm. Bestes steht mir echt gut. Ja. Also weißt du, dem geht's gut. Oh, der chillt ein bisschen, ne? Ja, ne? Is it stubborn? Glad you can make it. Up here you do. Where's Jill? Jill, Jill, Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to trap down over us, Well, here. Enjoy. Well, yeah. the Uterbodus is a new B.O.W. and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the B.O.W. based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Oh. <laughs> Evolution? The philosopher's stone, one that will choose through DNA, who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made reality. Evolution. What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad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 Oh. Kochen wir heute Spaghetti? Die oh. Rückkehr von Kochen mit Master und De Niro. Hey, hey, hey. Ich, mag mein, oh. Essen, oh. Oh. <lacht> ich mag mein Essen mit Kugeln <lacht> dazu, noch, dazu noch eine Prise Pfeffer und ein bisschen Salz. Ja. Ein hm. Warte. Okay. Warte. Hat einen. So. Und von der hat er noch einen. <lacht> <lacht> uh -oh. <lacht> ja, ja. Ich bin ehrlich. Ich weiß heute nicht genau wie dieser kampf funktioniert also er könnte ein bisschen lange dauern vielleicht vielleicht wissen wir aber nicht vielleicht machen wir es ja auch ganz schnell hell, indem wir die spaghetti gleich richtig schön kochen bevor ne? ja. wir ein so ein ding am boden gelegt bei mir ist äh, haltet noch so ein bisschen hin, hin zum Essen, bis der flammenwerfer wieder aufgeladen ist vor Moment. Ah, liegt bei aber ich kann mich nicht auf einmal. Warte, der Banden. Na vielleicht hm. ja, mal wir das. Ja. Ach, komm ja her. Ich glaube ich, glaub, ich auch was bringen, ne? Einsammelt. Ju Noch ein Spray. Nein, das ist zu die ich nicht mitnehmen kann. Hallo. <lacht> Wo ist er denn jetzt? Ah! Ah! Oh, Alter. Alter. Spaghetti gekocht! Oh! Oh! Ah, der Mann, der, der muss ja jetzt auch, auch, mal, auch mal gut durchgekocht sein! Der Flamme ist leer. Oh, Oh mal ein grünes kraut ja. warte oder warte ich, ich, ich, ich gebe geb dir mein rotes tier heil uns mal bitte thanks much appreciated ja. Ist der aufgeladen? Ja. Ja! Oh. Wir wollen heute Spaghetti essen! Auch wenn ich heute schon köstlichen Fisch hatte! Das passt schon. Und da. Gucke mal wieder nach. Ah. Mann, ey, ist der Kampf gerade stressig. Ja. Ich habe eine Brandgranate. Woohoo. Das Soll eine Brandgranate mitnehmen. ich kann noch mal inga, wenn so kurz nicht. Noch bis vor ein Monat so. Also Maschinengewehrmunition bitte. Thanks. <laughs> Und wenn er nicht dagegen, hast, halt in Oh, Schrotgewehrmunition mitnehmen. Die Schrotgewehrmunition gegeben. Ja. Ich muss den Flammenwerfer gerade ablegen. <lacht> <lacht> Good. Okay, ja. Yeah. <lacht> uh. Der muss jetzt. Ah, ew. <lacht> oh. <lacht> Der muss jetzt auch mal so langsam tot sein! geht so langsam, die hinter die Munition aus. Ja, mir auch. Das ist ein Ding hier kann da auch Ich ja. Da links! Ja. <lacht> Soll ich nicht, nicht? war. möchte, mal Erstmal Oh oh Lauf! Genau was mal Nee ja, bitte? Ja, bitte Fuck. Der gibt aber und der gibt auch nicht auf. Ja. Der will sich wirklich nicht geschlagen geben. Oh, halt hinein. Oh, oh, oh. Das sind die widerstandsfähigsten Spaghetti, die ich je gehabt habe. Wow, hat das mir Schaden gemacht! Ah, ich nicht. <lacht> <lacht> You're not gonna make it a Ne, ich werde sterben. denn sein, dass der nicht stirbt. Machen wir irgendwas falsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Genau wie der Kampf funktioniert. Äh, Schieß die ganze Zeit auf die Gamefinger. Ich auch. Ich weiß auch nicht, was genau der Flammenwerfer macht. Ob da irgendwie was helfen soll oder so. Ich weiß nicht genau, wie der Kampf funktioniert. Kampf Oh, warte mal, was. Das so. Was ich hab nur noch gewärmelt, Schon. Verschlossen. gegen nach. danach. Also so, so mit denen alle alle auf einmal platt machen. Weil weg. den Flammer aber. ich oh oh. Ah. Ich bin tot ah. Ah. Ah. Oh. Ähm, ich nehme mal meine Schutzweste. Hm. weil das ding macht eine menge schaden hm. ich glaube ich nehme auch mal die schutzweste mit Und die brandgranaten ähm, müsste ich jetzt eigentlich mitnehmen Ja, wäre auch nicht hm. aber dann kann ich äh, äh, äh. aber also, brauche ich nicht vielleicht kann ich die Schutzliste halt nicht mitnehmen? Na warte Moment. Moment, die SEG werde ich mal wegtun. Nein, noch nicht die Schutzliste verkaufen. Bist du, denn, bist du das wahnsinns Okay, ich bin bereit. Ja. Warte, warte, warte. warte. Du noch was verbessern? Nein. Doch kann ich. Also ja, ehrlich ja, gesagt nicht genau, was man bei dem machen muss. Also ja. Finden wir es jetzt heraus. Ja. durch Feuer werden die dann irgendwie aufgelegt, Ja, ja, ja ich hab nicht ich hab nichts mehr ja, Yeah, this comes in handy. Well, that's vom from natürlich. of course. What? mit going with one arm. Yeah. Ausgewichen, indem ich da reingrollt bin. Ja, gut. Makes sense, ne? Mein Flammenwerfer. der, der, der, Bist du von dem Ding? Nein, ich habe den ersten Elfespray doch schon gezückt. Ja, ich es noch gehört. Wartet. Wartet. Batz. Moment. Okay. Ich dachte... ja. ich warte immer auf. Ja. Oder? Okay, ich dachte, ich bin sicher. Ja. <lacht> <Oha. Ups. lacht> Hold auf! Ja, wir müssen einfach sagen, dass das Ding passiert. Ich, mal ich weiß es nicht. Da! Jetzt haben wir mal noch ein paar Sekunden. Ja. Nee, nee, Aber einem. eine versuch eine, du den mal, äh, mit Flammenwerfer zu machen, dann kann ich ihn ja mit der mit, mit, mit Schrot bearbeiten. Ah, ja. Mensch. <lacht> Was war das, ey? <lacht> Mit der Waffengarnate. Ja oder das? oder also, mach ich jetzt mal das da, genau. Also. Oh ja. Nein, von hier lang. Hier entlang. Soll das das Kraut... Oh, ah, warte, du hast das... Du hast ein grünes Kraut. Äh! Ich komme mit ein bisschen Feuer. Ich komme mit, äh. mit ein bisschen Feuer. <lacht> <lacht> <lacht> <Auf der Krecke. lacht> ich bin mit ein bisschen Feuer. Ich habe keine Schrotmunition mehr. mal dein grünes Kraut. Wir haben einfach random ausgewichen. heil uns der ja, guck, guck dir mal deine energie an ja, ja. Da, hast du gerade deine energie gesehen die war ja gar nicht mehr zu sehen <lacht> Den Ma ah. oh. okay, mal, hier. Ja, mal noch ein ding Yeah Ja. das ist noch hm. keine ahnung ob er es richtig machen ich falsch. Nur no, was machen wir falsch? MG-Munition mehr ich auch. Du hast kein MG. Haha. Na gut. Aber ich habe noch eine erste Hälfte bei Idee. Warum benutzt er denn? Ja, warum benutzt es nicht? keine Munition mehr. um irgendwas zu machen. Ja. <lacht> das, ist das kann doch nicht sein. I'm coming. Bitte, bitte. <lacht> ich würde mal vorschlagen, wir schauen gleich mal nach, wie der überhaupt geht. Wir naja. machen dann vielleicht erstmal eine kleine Aufnahmepause. Naja. Ich habe überhaupt nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr machen. Oh! Ach oh, komm! Ach oh, komm, bring uns um! Er hat doch keinen Sinn mehr! jetzt einfach bitte sterben Schlimmer. ich will doch nur sterben in einem flammenwerfer oh <lacht> nein er hat doch schon fast so weitergehen und wie wir diesen Boss besiegen, das sehen wir im nächsten Part. Ja, ne, ich häng gerade halt hier nur dran irgendwie, wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> Bis dann. Ciao. Ja.